Vergleich zwischen einem kubischen Kanonenschlag, in diesem Fall von Weco, zwischen einem bellerförmigen Kanonenschlag von Weco und einem Juppa Bella B von Keller. Zuerst. Der kanonenschlag Im Vergleich, der Superböller b. Und als nächstes und letztes der komische Kanonenschlag. Fazit: Der Superbeller B ist lauter aus der Kanonenschlag. Der kubische Kanonenschlag ist von allen am lautesten. Der rote Kanonenschlag dagegen hat mehr Funkeneffekt. Das heißt, man kann nicht das Geld für den roten Kanonenschlag im Prinzip sparen. Daher keinen wesentlichen Unterschied zum Superbella B stellt.